Hallöchen Pflanzenfreunde! Willkommen zurück zu Pflanzen gegen Zombies! In der heutigen Folge werden wir was ganz cooles machen. Wir werden nämlich die Zombotanik 2 machen und ich denke mal, wir machen drache, des Dr. Zombos fertig machen. Dann haben wir nämlich die ganze Minispiele durch. Und was ich vorhin gemerkt habe, ich bin nämlich aussehen auf Überleben gekommen und habe ich gesehen, oh Gott, Hilfe! Überlebensmodus hat auch noch mal elf... Dinger. Aber die werden wir alle den leisten, wie gesagt, machen zum letzten Mal solches jetzt. Ich will ja nicht nerven. Ihr wisst ja alle Bescheid. Aber bevor wir Sombotanik 2 machen, werde ich erstmal hier im Laden was kaufe ich. Ihr seht schon, ich spiele das Spiel immer wieder. Ich farme ganz viel Geld immer wieder. Immer wieder, immer wieder. Und wir werden uns heute die, das Kätzchen hier, das, den Katzenschwanz holen. Ja, Katzenschweif. Den holen wir uns heute und dann werden wir in Sombotanik 2 die ja, werden die benutzt okay oder sie ich weiß nicht Katzenschwanz greift beliebige Reihen an und schießt Ballon Zombies schieß ab ja die hier die schießen einfach in alle Richtungen die schießen ihre ihre Schwänzchen sage ich mal so rum, die Stacheln schießen ja wer ist gleich sehen kommen ich laber nicht ein greisen rum äh, was können wir noch benutzen ich würde sagen den den ist nicht so, als würde ich gerade im Video gucken, was da alles mitgenommen hat. Nein, nein, nein, nein, natürlich nicht. <lacht> äh, ja, dann können wir noch die benutzen. So, das ist wenn ich richtig schwer hier, weil die haben nämlich den hier. Das, da, ich habe es noch nicht gekauft, aber das ist einfach der. Das ist einfach der Duplinator, nur dass er anstatt doppelt schießt, schießt er vier oder fünf mal. Die haben hier so einen. Das ist, der ist so schlecht wie der. Oh gosh. Viel mehr von den Normalos. So ein. Das heißt, wenn direkt neben ihm irgendeine Pflanze ist, dann macht der Brigitte der Suizid. macht Allahu, bakbaru. Alles ist Bakbah mit Allahu. macht da. Und dann ist meine Pflanze kaputt. Das am besten irgendwie sowas wie, weiß ich nicht, so eine Sonnenblume direkt vor ihm stellen. Und der hier, da bin ich mir nicht genau sicher, wie man den besiegt. So, aber wir fangen erst mal an. Ohne ganz laben, ja. So, diese Folge kommen wahrscheinlich viel, viel später, als die aufnehme. Jetzt, wo ich das aufnehme, habe ich noch vier weitere Folgen. Was, was mache ich denn hier nur? Keine Ahnung, ich habe einfach Bock aufzunehmen. Okay, lasst mich. <lacht> so. Da kommt schon der erste. Was wir jetzt machen werden, ist den hier hinpacken und dann weitermachen. So, die hier, den sparen können wir einfach auf so eine Resier rosenplatte äh, packen. Dann haben wir so ein kleines Kätzchen. Eigentlich wollte ich dir es später holen. Aber ich weiß auch nicht. Ich finde die einfach mega cool, diese Teile. So, und ich habe auch gleich genug für die. Oh, da kommt schon der nächste. Mann, gib mir genug. Hallo, wollte ihr mir nichts geben hier? Ja, man gar es geben, das gibt's nicht. So. Haben wir gleich genug für ein katzen Ich empfehle euch den zu holen. Der hier ist richtig cool. Den kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Ne? Doch, ich könnte eigentlich nur jedem empfehlen. Der ist halt echt mega cool. Da. Ach, da kommt so einer. Hau einfach ab. Niemand braucht dich. So. Oh nein. Was war ich denn da? Äh, äh, Schutz. Und unten noch mal einer ja dann äh, packe ich hier noch mal was hin oh, was mache ich? ich bin mir nicht ganz sicher ehrlich gesagt so das sollte passen dann packen wir äh, ja doch so ich bin mir nicht sicher was ich hier mache ich habe nur so ein wenig geguckt wie andere Leute das sowohl auf YouTube oder was auch immer machen und so machen das die Leute und wenn das die Leute so machen dann mache ne? Aber... mach ich halt nach ich ja hier so eine Doppelblume hin. Oh, seht ihr das hier unten? Seht ihr das da unten? Diesen Kack. Da unten. Ja, der wird verrecken, der da unten. Der hier. Ich kann nicht so schnell aufladen. Nee. Oder warte, wir hören es anders. Sede. Ja, nice. Okay. Bist du schon am Naschen? Oh nein, vielleicht war das doch nicht so gut. Den da hinzupacken. Ups. Was? Ey, ey, ey, ey. Kacke. Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass Sonnen schon da kommt. Dann, dann muss er jetzt einfach gleich ersaufen. Ja, dann wird er gleich ersaufen müssen. So. Wir packen hier nochmal eine Kartoffelmine hin. Obwohl wir die so lange. Oh, verdammt. Mhm. Weiß nicht, ob das so lange aushält. Mhm. Mann. Ich muss mal aufpassen hier. Ich bin ja komplett blind. Kacke! da ist So da unten. richten wir auch mal wieder. So ein am besten. Ist schon sehr stressig, muss ich sagen. Aber sind ja die Modi bis ja mittlerweile immer... Oh Mann, die danke schön. Die Spinner nehme ich gerne an. Schmerzensgeld. So, zack. So, ein Katzenschwänzchen packe ich da mal hin. Ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber ihr seht ja, was sie macht. Die schießt... Die kann auch noch da schießen. So, aber erstmal nur so sollte der weg. So, und jetzt noch de zu dem. Genau. Ihr seht ja, was er macht. So, wo habe ich irgendwas übersehen? Nirgendwo, oder? Aber dann kann der eigentlich nach hinten schießen? So zurück? Das weiß ich gar nicht. Das, muss, das würde ich gerne mal wissen. Hm. So schon mal gut aus oh nein wisst ihr was das geht so nicht klar Bäm. nein da unten was meine Katze ist gestorben meine arme Katze ist tot äh. Ey, jetzt noch ein Joke ne was? Wie? Äh. kacke das ist alle das ist alle verreckt da muss ich da jetzt warten weiß ich nicht mache ich da jetzt okay jetzt bin ich ein wenig unter stress ein wenig nur. so hau mal ab du den killst jetzt nicht genau nein halt stopp okay so du kannst hinter so. genau das habt ihr gesehen da unten das hat oh ist so viel los auf einmal ich kann nicht auf alles auf einmal achten wisst ihr das ist nicht einfach, mal. Oh, scheiße. Äh. Das wird das so, Ja, das wird passen. Äh. Hau du bitte ab. Hau einfach Und. ab. Nein, hör auf. <lacht> oh nein. Okay, das ist down. Oh, oh kacke, das gibt es doch echt nicht, oder? Hier unten, sieht ihr das. Was ist denn das für ein Müll? Bitte, nein! Hilfe! Ah! Ich kann mich auch nicht konzentrieren so hier! Komm, Katzenschwänze, wir wollen hier gewinnen! Oh, bitte schaffe ich das jetzt! Das wäre sonst sehr, sehr kacke, wenn ich es nicht schaffen würde. Ich konzentriere dich auf den, genau. Dankeschön. Aber dann mache ich den nicht jetzt nicht weg. Den braucht niemand. So. Ich pack da jetzt einen hin. Hä? Warte, was ist gerade passiert? Achso, da hat er nur Damage gemacht? Oh. Nein, schnell. Ja, okay, gut. Jetzt überlebt er noch, oder? Man kann es spät ziehen, oder? Wait. Seid ihr das. Hm. Ich weiß es nicht. Komm, Ja. Gott. Nein! Oh, wenn jetzt... Oh ich glaube, wenn er einmal irgendwie frisst oder so, dann fängt er sofort an auszurasten und direkt zu explodieren. Ich bin mir aber nicht sicher, aber ich, ich glaube ungefähr so funktioniert, I guess. Du und no. so los jetzt erstmal ab, mein Freund. So, und der wird schon sterben, der wird schon sterben. Hm? Was war das gerade? Das äh, so ich pack hier jetzt so einen Schutz hin. Und hoffen wir, dass das klar Dann machen wir da, da jetzt einen hin. Alle, die Wette super. Und schön. Hau ab. Langweiler und nervst. Genug Sonnenenergie haben wir doch jetzt für alles, ja? Du hörst auf damit. So. Nein, ich wollte den woanders hinpacken. Jetzt darf ich wieder warten. Oh Gott, nein. Ich bin unter Stress. Wo, wo baut hier jemand was ab? Ne? Bauen ja ab, ja. Genau. No. Oh Mann. Du spielst so viel Minecraft, wenn. Was ist denn jetzt gegessen? Ich sehe es nicht. Ich habe es nicht gemerkt. Nope. Oh, ist das denn Kack? ernst, Junge? jetzt mehr. Mein mmh. gosh. Ach, toll. Oh, man. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Ehrlich nicht. Mach den weg. So, den schaffst du doch, oder? Komm, das schaffst du. Und nicht der, nein. Alles weg. La la la la la la la la Situation. la la la la la la la also wenn in diesem Spiel ist sowas komplett normal. Lalalalalalalalalal. Bitte hau ab. Steigt der? Glaub nicht, oder? Oh mein Gott! Vielleicht kann ich hier doch noch verteidigen. Oh yeah. das wäre natürlich toll. Könnte ich hier so einen noch hinpacken? Komm, ladet schnell auf! Nein! Recken Leute. Oh nein, da muss ich auch gleich auf drauf achten. Das war ich aber erst gleich jetzt, noch nicht. So, okay, du machst ab, hier packt sowas hin, passt. Okay. Ropita oh, ab. Mein Gott, okay, wie viel lang nehmen wir schon auf? Ich warte, was? Ups, sorry, guys, ich dachte, irgendwas wäre am Längen, dass die Folge dann nicht mehr schöne FPS haben kann. Aber anscheinend hat mich so. doch nur geprankt, alter. Guter Prank auf jeden Fall. Hab ich, ich hab's ihm abgekauft. wie auch immer, äh, hier wird's ein wenig schwer. Was machen wir da? Ich will hier noch gar nicht so ein paar Katzenblättchen noch mal hinpacken. Kann der bitte abhauen? Oh nein. So, zack. So, ich kann nicht auf alles achten. Also, ich weiß nicht, dass ich, ob hier irgendwo noch was ist, was ich übersehen habe. Was zum Teufel? Und ja, ich hatte recht, so funktioniert da. Bitte hau einfach ab. Ich will dich nicht nochmal sehen. Jetzt habe ich hier oben nichts. Nichts. Nichts. Ja, dann musst du gleich da drauf treten. Du. Hm. So. Zack, zack. Okay. Was können wir noch machen? Hm, nicht viel. Können wir könnten eventuell hier nochmal hinpacken? Und ansonsten? Müssen wir warten. Aber jetzt kommt die letzte Welle, Leute! Letzte Welle! Ole, ole, ole! Bam, bam, bam. So. Zack! Hau ab! Okay. Oh, Leute, es ist sogar noch verreckt! <lacht> Yo. Die Runde geht es geht ja alles viel länger als ich dachte. Mm. Das ist ein bisschen blöd. Ich hoffe, wir können auch gleich einen Endboss machen. Der Minigames Endboss, weiß was ich, Was das für ist? ist. Mit Tubeschott. So, weißt was? Du bist langweilig. Hau ab. Du ebenso. So, knapper nochmal noch mehr dran oder so ja dann haben wir es gesagt okay ja nur ich nur, nur ca 15 minuten geboren das geht ja noch Lol. so rache des zockt Zombies, ich mache hier gerade kurz Katz. cut ich muss mal ganz kurz äh, aufs geschäftchen und äh, ja dann äh, äh, hoffentlich schaffe ich das <lacht> gott also nicht das geschäft ich meine das ist eben das, was ich meine oh mein gott Rache des Dr. Zombies. Ich bin gespannt. Ein Secret Finale? War, was? Kein Ta Sound? Hallo? Ist das normal so? Oh. Aus irgendeinem Grund dachte ich gerade, das wäre wieder dieses eine Minigame mit den ganzen Reihen so. Oh, das war so lucky gerade hier. Nice. Da oben kommt noch einer. So, wird die Folge mal wieder lang. Aber ist mir jetzt wirklich auch egal. Da habt ihr jetzt Pech. Puh, da unten? Müsste ich eigentlich... Ja, machen wir das da unten. Das passt da... Schon, ja. Hier machen wir die... Unnötigen, würde ich sagen. Ab jetzt hin. Ja, das macht glaube ich mehr Sinn. Als was ich hier mache. Wohin? Äh, hier. Don't know. Packe ich hier mal so einen hin. So, das wird schon passen. Ja, ja, komm her, komm! Eine Attacke. Was für eine Attacke macht er? Was für eine Attacke macht er? Feuerball! Eiswand! Oh, nicht stirbe! Äh, packen wir hier überall noch um euch hin. Passt schon. Zack. Ey, was bist du, du Langweiler? Puh, denkst du, du kannst gegen... mit mir aufnehmen? <lacht> du bist von gestern, oder? Rudi. Oh, Keine Schuhe an Ordnung, oder? So. Bei mir ist es gerade ein wenig laut auf dem Ohren. Ich hoffe, das ist bei euch dann nicht so. Aber ich glaube, ich packe schon... Ne? Das ist dann nicht so laut wie bei euch ist. Ich bin mir nicht sicher, wie lange wir für diesen Kampf brauchen. Ich hoffe nicht allzu lang. Komm, wie lange braucht der denn noch? Wie viel Leben hat er? Eis, eis. Bam. Okay, danke schön. So. Da können wir noch einen hinpacken. Ja, warte, dann mach ich das sogar. Zack. Ich gönne einfach mal, ja. Oh, nicht so einer. Bitte einfach ab. Bam, bam, ja. So einer, ja, das ist mir so egal. will ein paar Töpfel packen. Bisher ist es nicht schwieriger. Aber ich halte lieber mein Mull. Weil sonst kriege ich wieder aufs Mull. Ja. <lacht> genau. Hey, du Kek. Na, was willst du? Bam. macht er jetzt feuer taucht damit eigentlich auf was ich habe. ich hoffe mal nicht aber wir sehen ja das geht ziemlich schnell glaube ich oh ja gut das sind keine wichtigen die kannst du hinnehmen Hä? hallo Es wird egal. So, ich gucke jetzt nicht nach. Das wird schon passen. Äh, so. Da wartet mal hier. Du auch mal hier abwarten. Das wollte ich nicht machen, aber okay. Halt, stopp! Du verreckst. Okay. Okay. Stopp! Und bam! Hier noch mal so hinpacken. Hier nochmal hinpacken. Dann passt wieder alles. Sieht alles schon wieder besser aus, ne? LOL, direkt einfach explodiert. Oh mein Gott. Ah, schade. Wird die Folge länger 20 Minuten müsst ihr mitleben. Das ist jetzt kacke, aber. Kann ich jetzt das ändern? Nee. Kann ich nicht ändern. Bitte lass es. Bitte. Bitte lass es. Oh nein. Lass es doch. Oh man, was mache ich denn? Was mach ich denn jetzt? Oh kacke! So. Richtig? Das war doch richtig so, was ich gemacht habe. Oh, nein! Oh, wie ärgerlich! Ah, sorry guys, ich bin einfach ein kacke hier an dem Game. Soll das Spiel auch nicht spielen. Nein, aber das war echt kacke von mir, wirklich. Was hat ich jetzt gemacht? Wow, nein, er hat meinen Blumentopf kaputt gemacht. Du Schändling, das geht doch nicht. Ist das dein Ernst? Das waren nur Melonen. Ah ne, da war noch Panda. Aber trotzdem, das waren Melonen. Meine saftigen Melonen. Ich bin eine saftige Melone. Nein! Hau ab! Oh, das war dumm. IQ von 200. 400 meine ich. 500. 20.000 mindestens halt stopp halt stopp was soll das hier was soll das werden ha? Was, was, was soll das werden hier okay interessant was soll das hier werden oh mein gott ich weiß gar nicht was los geht okay Seht ihr, jetzt geht's los jetzt kommt der echte horror Was soll ich jetzt machen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Hier am besten noch einen hinpacken. Ah, oh, gosh. Weg mit dir. Bam! Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Kacke! So ein Hau ab. Das war so klar, dass jetzt den Keks zuschickt, schickt, aber das überlebt er nicht. Halt mal hier Abstand von mir. Halt schon. So geht er hier aber nicht schnell. So, ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Oh Gott, die Folge wird echt lang, ähm... Hier nochmal so einen hinpacken, ja? Hm? Oh, nicht so, schlimm. so du Kek! Halt mal Abstand hier, bam! Jetzt war's down, ah oh, ne, sieht nur so aus. Aber trotzdem, nicht mehr viel Leben hat er. So ein jetzt, freck! Oh, nicht mehr lang, nicht mehr viel. Kann man schaffen, das können wir gut schaffen. Nur hier oben ist es halt sehr gefährlich jetzt. Ja wow, das tut mich jetzt echt nicht. Ja, Melone. Aber ja, ansonsten. Nicht wirklich so schön, schätze ich mal. Äh. Hey, ja. Hey ja. So, halt stopp. Halt stopp! Ach, das stoppt die gar nicht. Das macht langsamer. Uff. Hey, Fettmaul, was willst du denn hier? Bam! Denkst du, kannst du kannst das machen? Denkst du das wirklich? Oh, Bam! Warte, warte hier, warte! Nicht die Minone die melone warum ausgerechnet die melone so unten noch so ein verrückter klopf da auch noch einer hier eine melone ich kann nie genug saftige melone haben so, hier weg mit euch bam ach da traut er sich wieder zu kommen nochmal also hier bam ich hau jetzt richtig drauf Du soll jetzt endlich verrecken der typ bam. war das hier Bleibt hier stehen, jetzt können wir ihn angreifen. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Ah, wir müssen noch einmal warten. Einmal noch warten. Okay. Ah, Witz Folge doch viel, viel länger als ich dachte. Sorry! Dafür mache ich mal die nächsten Folgen vielleicht in 15 Minuten oder so. Die nächsten zwei Folgen vielleicht oder so. Weiß ich ich möchte das so ausgleichen, dass ich halt jede Folge ca. 20 Minuten ist, da kann man das immer so zählen. Jede drei Folgen die sind so eine Stunde. wissen weißt du, was ich meine? Weiß nicht glaube, ich besser. So, au, ab. Du sollst vor allem abhauen, weil niemand dich mag, niemand dich leiden kann. Ich habe gesagt, hau ab. So, weg mit dir. So, kacke, da haben wir nichts. Wir haben nichts. Zum Eingreifen hier. Jetzt. Was? Oh, danke Aber das könnt ihr mir auch gerne in meine Kommentare schreiben. Ich muss endlich mal aufhören, hier voraufzunehmen. Ich habe hab immer noch so viele Folgen jetzt noch. Ah, gosh. So, das ist ein Ende, mein Freund. Bam! Ich geh sterben! Hör auf! Geh sterben! Stopp! Bam, bam, bam, bam! Yes! Selbst wenn du dich rächen willst, hast du keine Chance gegen mich. Wow! <lacht> genau, <lacht> <lacht> <lacht> uh! was das war. Wir hat super Grabowski verdient? Super Grabowski, super Grabowski, genau. Alle 20 Minispiele erfolgreich abgeschlossen. Yay! Juhu!